Mahlzeit, du bist auf der Suche nach einer Lösung Dwarf Fortress zum Beispiel auf Deutsch zu übersetzen, dann habe ich ein Video für dich, in dem ich dir das erkläre. Eventuell kennst du das Video ja sogar schon, allerdings haben sich in den letzten Wochen im Ablauf ein paar Details geändert, die ich dir gerne in aller Kürze zeigen möchte. Der Link zum Steam-Patcher hat sich geändert, da dieser in ein neues Projekt ausgegliedert wurde. Unter Releases kann nun eine ZIP-Datei heruntergeladen werden. Diese beinhaltet auch einen Unterordner namens dfint-data, welcher ebenfalls in den Dwarf Fortress Ordner kopiert werden muss. In diesen kommt ab jetzt die erstellte CSV-Datei. Die Datei muss nun dfint-dictionary.csv heißen. Es wird bereits eine leere Datei mitgeliefert, die ersetzt werden muss. Der Zeichensatz beim Umwandeln sollte übrigens CP850 sein, damit es auch auf Anhieb mit den Umlauten klappt. Alles weitere bleibt wie bisher und kann in meinem ursprünglichen Video im Detail nachgeschaut werden. Ich habe die Beschreibung unter dem Video auch schon vorsorglich angepasst. Vielen Dank an GothicGirl666 und der Norda 7565 für die Hinweise, dass es hier Änderungen gab.